Ja, es blüht so blüht nee es blüht so blüht nein es ist grün zu grün es, es, es blüht zu so blühen nein <lacht> es grün zu grün genau <lacht> nochmal hallo lieber Randfix es grünt so grün wenn Poas blüten blühen wollte ich sagen es grünt so grün wenn Poas blüten blühen ja der Frühling ist voll da die Sonne lacht wir haben herrliche 17, 18 Grad hier an der Südkante und das Gras fängt an zu blühen. Und gerade hier vor meiner Südkante, hier an ja, der Feldkante, haben wir unglaublich viele verschiedene Gräser, Gräserarten und ähm, ich wollte euch heute mal in dem Video versuchen zu erklären, wie ihr die Unterschiede zwischen der Poa Anua der jährigen Rispe, dem Ungras, der Poa pratensis und vielleicht auch der Poa supina erkennen könnt. Das machen wir heute. Also ich werde mal hier so ein paar Blüten rauszupfen hier aus meinem, <lacht> meinem Rasen hier, meiner Feldkante und euch versuchen, die wesentlichen Unterschiede zu erklären. Viel Spaß! Die perfekten Streifen. Yeah! Traumhaft! Ja, lieber Ralfix, es blüht hier überall. Es ist Wahnsinn. Meine Frau muss noch mal dich daran kommen. Hier haben wir also die schönsten Blüten, weiße Blüten, lilafarbene Blüten. Also hier schneide ich jetzt mal was raus. Schneiden wir mal hier ein bisschen was raus. So. Fantastisch! Und man sieht sehr kurze Wurzeln. Und das Auffälligste ist, bei der Poa Anua, und ähm, ich versuche jetzt mal hier ein, deutliches, ja, hier ein deutliches Exemplar zu kriegen, bei der Poa Anua haben wir am jüngsten Blatt, ich nehme mal hier einmal raus, das ist ganz jung, hier schiebt sich gerade äh, die Rispe raus und am jüngsten Blatt, hier sieht man jetzt sehr, sehr schön die Querrunzlichkeit der Blätter der Poa-Anua. Genau da. Fantastisch. Super. Und das ist ein ganz typisches Merkmal für die Poa-Anua. Es gibt drei sehr eindeutige, sehr gute Merkmale, an denen man die Poa-Anua erkennt. Das erste ist diese Querrunzlichkeit der, der Blätter. Teilweise unterschiedlich stark ausgeprägt, Da müsst ihr halt ein bisschen suchen, bis ihr mal so ein ganz tolles Exemplar findet, wo es wirklich extrem querrunzlig ist. Das ist das Merkmal Nummer eins. Das Merkmal Nummer zwei ist eben dieses sehr lange, weiße Blatthäutchen, wenn man äh, den, das Blatt so vom, vom Halm so abknickt. Also hier sieht man sehr schön, hier wenn man das, das, das Blatt wegknickt, ja. dieses weiße, lange Blatthäutchen. Das ist das zweite sehr, sehr wichtige und gute Merkmal für die Poanua. Und das dritte ist die Blütenform selbst. Es sind alles Rispen, aber bei der Poa gehen diese ja, Queräste in nur in drei Richtungen. Die Hauptäste gehen in zwei Richtungen und dann gibt es noch eine dritte Richtung nach vorne. Das kann man nicht so ganz eindeutig erkennen. Aber hier sieht man es vielleicht auch ganz schön. Also die, die Ästchen sind alle hier in dieser Richtung orientiert und ein paar Ästchen sind auch noch vorne orientiert. Ähm, und das ist auch ein typisches Merkmal für die Poa annua. Ganz im Gegensatz dazu hat die Poa Pratensis vier bis fünf, glaube ich, rundum verteilte Ästchen und ist auch... Ähm, vom Blatthäutchen viel, viel, viel kürzer und hat nicht diese ausgeprägte Querriffelung. Die Poa supina, die hat nur zwei Ästchen, also nur auf einer Achse Ästchen. Da fliegt mein ganzes Papier davon. <lacht> und die suchen wir jetzt auch gleich nochmal, halt finden noch wir eine Poa anua, äh, eine Poa supina. Aber die Poa anua ist halt eben das... Das wichtigste Gras, äh, wir wollen ja wissen, ob ich eben dieses Ungras in meiner Fläche habe oder nicht. Und deswegen könnt ihr auf diese drei Merkmale ja, achten. Außerdem ist sie halt eben hellgrün. Und das sieht man beim dunkelgrünen Rasen auch sehr deutlich. Wenn man diese hellgrünen Flecken im Rasen hat, dann eben die anderen Merkmale dazu. Dann ist es die Poa, Anua. <lacht> okay, jetzt suchen wir mal weiter. So lieber Fix, jetzt haben wir uns mal hier zu meinem lieben Nachbarn. Rüber geschlichen. Der hat hier hinter dem Haus im Schattenbereich eine damals mit der Poa Supina gesät. Und jetzt guckt euch das mal an, wie das hier blüht. Alles die Poa Supina, ganz stark lila blühend. Die Blüte geht nur so in zwei Richtungen, nur noch links und rechts. Und sie ist wirklich sehr krass lila. Und ähm, hat eben auch nicht diese Querrunzlichkeit, hat auch ein deutlich kleineres Blatthäutchen als die Poa Anua. Und das ist Wahnsinn, wie die jetzt hier gerade am Blühen ist. Und ja, also ich sag mal, es ist ein bisschen heller auch das Gras, aber schlecht sieht das nicht aus. Schlecht sieht das wirklich nicht aus. Ne? <lacht> Echt faszinierend. <lacht> Ja, und Das ist ein sehr dominantes, oberirdisch ausläuferbildendes Gras, was eben in Schattenregionen sehr gut geeignet ist, weil es eben Feuchtigkeit liebt. Es liebt auch natürlich Nährstoffe, es braucht auch eine Menge Dünger. Und dann wächst das ganz, ganz verzüglich. Und durch die oberirdischen Ausläufer, man sieht das auch so schön, wie das hier schon ein bisschen verfilzt ist, und durch die oberirdischen Ausläufe wird das Gras in Schattenbereichen auch schön dicht. Kann natürlich auch verfilzen. Aber wirklich hochinteressant, da kann man echt nur staunen. ja und Das Typische eben ist diese Blütenform. Das ist echt der Wahnsinn, ne? die Anua, wie, der, wie die ne, ganz kurz hinter dem Blatt schon die Blüte rausschießt und wie die Supina erstmal einen ganz langen Stiel bildet und dann oben die Blüte raushaut. Die Poa Anua ist auch ziemlich lila hier in diesem Exemplar. Und die ist sogar eher ein bisschen weißlich, die Subina, aber da kann man mal sehen, wie das mit den Farben auch äh, ja, schwanken kann. Die Poa. ist grün zu grün, wenn Poas Blüten blühen. Yeah! <lacht> ja, lieber Anfix, man kann sich hier schon wirklich herrlich auf der Wiese lümmeln. <lacht> Echt herrliches Wetter. Ich habe, glaube ich, schon einen kleinen Sonnenstich. Ähm, egal, das war's zum Thema Poa Anua, eine Bestimmung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir mal gerne einen Daumen, wenn ihr mögt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss. Auch mir brennt der Po.